Tina und wir verwenden bestimmte Konten, um Buchungen zu tätigen. Wir wissen bereits, dass wir die Konten einteilen können in Kontenarten. Also zum Beispiel in die Bestandskonten, das sind die Konten der Bilanz. Dazu gehören die Aktivkonten, zum Beispiel Fuhrpark, Forderungen und in die Passivkonten, wie zum Beispiel Verbindlichkeiten. Daneben gibt es für die Erfassung der erfolgswirksamen Geschäftsfälle die Erfolgskonten. Das sind Unterkonten des Kontos Eigenkapital. Dazu gehören die Aufwandskonten, zum Beispiel Aufwendungen für Rohstoffe, und die Ertragskonten, zum Beispiel die Umsatzerlöse. Tina fragt sich jetzt aber, wäre es nicht sinnvoll, wenn es eine Liste oder eine Tabelle gäbe, wo alle Konten drinstehen, systematisch sortiert und wir könnten aus dieser Liste die Konten entnehmen und für die Buchungen verwenden. Ja, genau so etwas gibt es und das schauen wir uns jetzt an. Der Bundesverband der Deutschen Industrie erstellt einen sogenannten Kontenrahmen. Da sind alle Konten drin, die ein Unternehmen grundsätzlich verwenden kann. Jedes Unternehmen strickt daraus einen individuellen Kontenplan. Da sind dann alle Konten drin, die unser Unternehmen verwendet. Oben seht ihr jetzt die neue Schreibweise. Und zwar steht vor dem Konto eine vierstellige Ziffernfolge. Das nennt man Kontennummer, gefolgt von der Kontenbezeichnung als Abkürzung. Zum Beispiel 0840 Fuhrpark. Die Konten sind natürlich systematisch sortiert, und zwar nach dedikalischem System in 10 Kontenklassen. Die erste Ziffer der Kontennummer gibt die Kontenklasse an. So findest du zum Beispiel in der Kontenklasse 0 bis 2 die aktiven Bestandskonten, in der Kontenklasse 3 und 4 die passiven Bestandskonten, in der Kontenklasse 5 die Ertragskonten und zum Beispiel in der Kontenklasse 6 und 7 die Aufwandskonten. Schauen wir uns dazu gleich ein Beispiel an. Es liegt folgender Geschäftsfall vor. So, welche Konten brauchen wir da? Wir wissen natürlich, Rohstoffe brauchen wir, das Konto Aufwendungen für Rohstoffe. Das ist in der Kontenklasse 6 zu finden, bei den Aufwandskonten, das heißt 6,000 Aufwendungen für Rohstoffe. Dann natürlich die Vorsteuer dazu, das ist ein Aktivkonto, Kontenklasse 2, 2,600 Vorsteuer und das Ganze ist ein Zielkauf. Das heißt, wir brauchen ein Passivkonto, nämlich die Verbindlichkeiten 4400 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Der Buchungssatz lautet dann wie folgt: 6000 Aufwendungen für Rohstoffe 2000 Euro, 2600 Vorsteuer 380 Euro, an 4400 Verbindlichkeiten 2380 Euro.